Abonnementmodell, äh, denken die wenigsten drüber nach. Das muss nicht immer sowas sein, wo kaufe bitte hier unser Abo. Mode ist zum Beispiel ein klassisches Abonnementmodell, auch schon vor Jahrzehnten. Sieht nur kaum einer so verrückterweise. Ne? Aber wenn die Herrenmode anders ist und die Hosenlänge äh, schrumpft und mal Hochwasser ist plötzlich modern, was vor drei Jahren, glaube ich, war, dann kann der im nächsten Jahr damit nicht mehr rumlaufen, weil jeder weiß, dieser Anzug ist vom letzten Jahr. Wenn Kanarienvogel gelb angesagt ist, kann der im nächsten Jahr nicht mehr damit rumlaufen, weil alle wissen, ach guck mal, der ist alt. Und in zwei Jahren schon mal gar nicht. Das ist eine Art Abo-Modell, aber auf psychologischer Ebene, weil man den Leuten induziert, na alt warum ändert apple dauernd die konfiguration ihrer kameras ja weil die kameras besser werden bla bla bla aber die ändern die dauernd damit von außen sichtbar relativ einfach irgendjemand telefoniert man kann einen kurzer blick und jeder der sich ein bisschen auskennt weiß ach schau mal ist ein 1er. ach der hat schon das 12 oder oh, das pro warum ist äh, hier an meiner apple watch wo ist sie hin an der apple watch an der seite die krone Manchmal ist sie schwarz, manchmal ist sie aus Metall, manchmal ist sie rot. Warum? Damit der Kunde von außen sehen kann, ach guck mal, der hat die neue. Ach guck mal, der hat die alte. Ah Mist, ich habe einen roten Knopf, da wissen die, dass die alte ist. Das ist ein psychologisches Abo-Modell, aber extrem mächtig. Ethisch, moralisch muss man dafür natürlich mit sich übereinkommen, ob man das vertreten kann, aber extrem mächtig. Deswegen denkt man darüber nach, irgendwie aus euren Produkten und Dienstleistungen ein Abo zu machen.